Herzlich willkommen in der Petzag, ich bin Andreas und im dritten Lehrjahr als Automatiker. und der erste Schule und hat die Lehre hier abgeschlossen. Und heute zeigen wir euch einen Einblick in unseren Berufsalltag. Mir gefällt am Beruf Automatiker am besten, dass es sehr abwechslungsreich ist und dass man ein sehr grosses Zusammenspiel von mechanisch wie auch elektrotechnisch hat. Wir sollen Lehre als Automatiker machen. Wenn einem die Abwärmung gut gefällt und es ist sehr interessant zu sehen, wie ein Schaltschrank, wenn er fertig ist, an einer Maschine funktioniert. Man soll sich bei der PETRAG bewerben, weil wir ein sehr junges, motiviertes Team sind, weil wir eine sehr gute Ausbildung hier bekommen und weil wir sehr viele spannende Projekte haben. Mein Highlight in der ist war, dass ich im ersten Lehrjahr die Möglichkeit hatte, mit einem Team nach Hamburg zu gehen und dort einen Auftrag auszuführen. Wenn man Automatiker lernen möchte, sollte man gut in Mathe sein, Geometrie und Physik. Wir sollte ein gutes, räumliches Vorstellungsvermögen mitbringen und haben Geschick. Wenn es dir heute gefallen hat, dann bewirb dich doch jetzt als Automatiker bei uns.